Jo Leute, bevor das Video beginnt, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, ihr könnt gerne ein Abo da lassen oder ein Like da lassen auf dieses Video, ich würde mich mega freuen. Und ähm, ich möchte mich nochmal bedanken für den ganzen Support in letzter Zeit. Und ähm, ja, wie gesagt, Like da lassen und natürlich auf Skype mir schreiben, ob ihr bei diesem Projekt mit dabei sein wollt. Und ähm, ich würde sagen, jetzt geht es los nach dem Intro. Bis gleich. drehen wir richtig durch! Alles klar, ich höre schon Stimmen! Bist du bereit für Nein, du nicht Moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Wir befinden uns hier auf einem ähm, kleinen Server, beziehungsweise auf meinem Server. Äh, mit dabei ist heute der Tobis AG Kanal. und ja, moin. Ähm, genau, moin. So, äh, und zwar äh, habe ich ein Projekt geplant. Wie ihr schon seht, hier ist äh, ein bisschen was aufgebaut. Und zwar möchte ich gerne ein kleines, äh, aber feines warum projekt starten. Und zwar mit ähm, anderen Leuten, also YouTuber allgemein so. Und ähm, so, also wie gesagt... Ähm, es müssen äh, in den Teams YouTuber sein, beziehungsweise in einem Team. Es gibt zwar immer Teams mit zwei Personen. Das heißt, wenn du gerade mitmachen möchtest, zum Beispiel, und äh, du zufällig YouTube machst, dann schreib mich doch mal irgendwie an auf Skype oder so, unter Leonard Says. Und ähm, wie gesagt, einer aus dem Team muss mindestens aufnehmen, äh, beziehungsweise muss auf YouTube auch hochladen und aufnehmen und so weiter. Also der, der muss das halt filmen und so weiter. Ne? Ähm. Genau wie bei mir zum Beispiel, ich teame mit Tobi, ist auf jeden Fall schon festgelegt. Ich bin der, der aufnimmt, Tobi ist der, der rumfliegt und nichts macht. Ähm danke, danke. danke. <lacht> und äh, wie gesagt, also wenn du gerade äh, irgendwie Lust hast mitzumachen hier bei diesem Projekt, gerne mich auf Skype anschreiben unter LeonardSays. Und mh, genau, möchtest du noch irgendwas erklären hierzu, was, was hier genau so ist? <lacht> also, möchtest du irgendwas sagen? Boah, was soll ich denn dazu sagen? Ähm. Da wir eh gewinnen werden. <lacht> <lacht> nee. Ähm, auf jeden Nein, Fall. Ja, ich... was, wir dazu, was, was wir dazu noch sagen, es ist auch äh, alles hier eingestellt. Du hast mir das ja auch erklärt, dass man. Wie war das? Also das ist jetzt nicht so ein. Ich kenne YouTuber, die machen halt billiges Ware, so. Äh, dass sie in eine Skype-Gruppe schreiben sollen, dass sie da waren oder so. Nein, hier ist, hier ist es auch so geregelt, dass wenn man einmal rejoined ist, dass man erst den nächsten Tag wieder rejoinen kann oder alle 12 Stunden, hast du gesagt, ne? Genau, ich habe das eingestellt, dass man äh, pro Tag dreimal, äh, also man darf rejoinen, aber also wenn du zum Beispiel disconnectest, dann darfst du dreimal rejoinen. das heißt, du hast die Chance, wenn du disconnectest, auszusehen, weil Internet weg ist oder so, darfst du halt, oder zweimal weg ist, dann darfst du halt rejoinen. Aber wenn du deine 30 Minuten auf dem Server verbracht hast, darfst du am selben Tag nicht nochmal drauf, du musst zwölf Stunden warten, dann darfst du es wieder aufnehmen. Das heißt, alle Leute werden ungefähr um die gleiche Zeit immer aufnehmen. Das ist dann äh, eigentlich klar so an sich. Ähm, und ja, das ist halt so geregelt. Und es gibt natürlich auch Strikes, wenn jetzt zum Beispiel ein anderes Team äh, jetzt nicht irgendwie oder wenn ein anderes Team mit einem anderen Team teamt. Und ähm, das kann man nämlich, oder das wird nämlich per Plugin rausgefunden, theoretisch. Also sollte theoretisch so funktionieren. Wenn ein Team mit in der Nähe von einem anderen Team ist, darf es erstens nicht ausloggen oder zumindest 20 Blöcke entfernt sein. Und dann darf es erst ausloggen, weil sonst gibt es einen Strike. Und ähm, das andere ist, dass wenn du nicht mit einem Team kämpfst, was in deiner Umgebung ist und äh, oder Sichtkontakt eher da ist, längere Zeit und ähm, dann wirst du auch gestrikt und... Das ist aber eigentlich komplett bescheuert. Genau? Nein, ist ist nicht. Doch, überleg mal, jetzt kommt so ein Team, was gut equipped ist, ja? Ja. Und das andere Team denkt sich so, oh, scheiße. Ja, genau, dann okay. rennt man weg. Ja, und dann rennen die weg und dann wird man gestrikt. Nein. Wenn man nicht in den Kampf gehen will. Nein. Du verstehst das nicht richtig. Man wird gestrikt, wenn man längeren ähm, Sichtkontakt hat, beziehungsweise sich die ganze Zeit in der Umgebung, der dann auffällt. Also wenn du dich dann jetzt irgendwie, wenn du Sichtkontakt hast und dann irgendwie immer noch 30 Blöcke neben den stehst die ganze Zeit, irgendwie so 5 Minuten oder so, dann wirst du gestrikt. Und was, wenn die 5 Minuten äh, lang innerhalb von 30 Blöcken den anderen hinterherlaufen? Das ist dann äh, Flucht. Egal. Das, das können, das, das, ne? Auf jeden Fall jedes wahre Team kann sich einen Teamnamen namen aussuchen. Das wird dann auch so ins Plugin mit reingeschrieben. Das bedeutet, wenn man im Chat schreibt oder etc. wird immer der Teamname vor, wird immer davor stehen. Das kannst du ja eigentlich ganz kurz vorführen oder bist oder kannst du das nicht? Doch, ich könnte das theoretisch machen. Dafür muss ich aber. Wo ist das? Genau, ich muss, ein, ich muss ein Team hinzufügen ganz kurz. Da muss ich MVRT und dann Lennart Says und Tobis RG-Kanal. Also, ich muss natürlich den Teamnamen noch davor setzen und da mache ich jetzt einfach mal, äh, oh, vielleicht auch ein bisschen weniger abspannen. So, Team Cod. So, dann wird das registriert. So, das Team ist jetzt registriert. Theoretisch, wenn wir jetzt schreiben, äh, beziehungsweise einmal reloggen kurz. Sollte der uns als Team ja. erkannt haben? Mr. Waro, Team Code, Leonard hat den Server verlassen. Okay, ja gut, da steht es schon. Aber eigentlich musst du, ähm, bevor du das erst richtig machen kannst, musst du nämlich erst hier mvsp1 und mvsp2 machen. So, und jetzt, wenn ich jetzt nochmal mal logge dann... Sollte ich theoretisch, wenn ich im Chat schreibe, siehst du, dann steht da Team Cod vor. Du siehst es wahrscheinlich nicht, aber ich sehe es. Doch, ich sehe es auch. Okay, und ich stehe jetzt hier auch dann in meinem Loch drin, weil ich bin jetzt nicht mehr als Admin registriert hier, weil ich mich jetzt ja im Team befinde, deswegen, ich habe jetzt auch keine Rechte mehr. Ich kann hier nichts machen, solange es nicht startet. Das Einzige, was ich machen kann, ist das Spiel zu starten oder abzubrechen, je nachdem. Ja, ähm, genau. Dann... äh. Haben wir eigentlich soweit alles, oder? Was meinst du? <lacht> du hast mich gestern erst informiert. Ja, ja, ja. Tanz für mich, Tanz für mich. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Tanz für mich. Oh Scheiße. Oh Gott. Okay. Auf jeden Fall, Leute. Dann würde ich sagen, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne eine positive Wertung da lassen. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr mitmachen wollt oder ob ihr dieses Projekt auch feiern würdet, wenn ich das hochlade. Ähm, Und schreibt Lennart auf Skype genau, an. Genau, schreibt Wenn mir auf Skype. Oder mich, kann man mich auch, ja, ne? oder? oder nee, nur ist nicht. schwierig, ist schwierig. Wenn das auf zwei aufgeteilt ist, ist es immer ein bisschen doof. Also bleibt das äh, da bei muss mir. Aber nicht einer so, so... Guck mal, hier wegen früher mitmachen, Lennart. Oh. Auf jeden Fall, Leute, schreibt mich auf Skype an. Lennart says, also schickt mir eine Freundschaftsfrage, Schreibt dann in die Freundschaftsfrage rein. Ich möchte bei dem Varo-Projekt mitmachen. Und dann kannst du dich bei mir registrieren. Musst aber natürlich einen Teampartner haben um sich sozusagen, auch ganz praktisch. ja, ähm, mit dem wir dann irgendwie das einrichten können und so weiter. Ähm, das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus von dem Projekt. Wie gesagt, lasst ein Like da und schreibt mir auch in die Kommentare, ne, ob ihr Lust drauf habt. Schaut beim Tobi vorbei. Und hast du noch was zu sagen? Ja, ähm, ne? Guten lag bei euch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.